Kapitel 4 So lernte ich eine zweite wichtige Sache. Sein Heimatplanet war kaum größer als sein Haus. Das wunderte mich nicht. Ich wusste genau, dass es neben den großen Planeten wie der Erde, dem Jupiter, dem Mars oder der Venus, denen wir Namen gegeben hatten, noch hunderte anderer Planeten gibt, die manchmal so klein sind, dass man sie selbst durch ein Teleskop kaum erkennen kann. Wenn ein Astronom einen von ihnen entdeckt, so gibt er ihm eine Nummer anstelle eines Namens. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid 3251. Ich habe ernstzunehmende Gründe, zu glauben, dass der Heimatplanet des kleinen Prinzen der Asteroid B 612 ist. Nur ein einziges Mal im Jahre 1909 hat ein türkischer Astronom diesen Asteroiden durch sein Fernrohr gesehen. Seine Entdeckung hatte er bei einem internationalen Astronomiekongress vorgeführt, aber wegen seiner traditionellen Tracht hatte ihm niemand glauben wollen. So sind die Erwachsenen. Zum Glück für den Asteroiden B612 zwang ein türkischer Diktator sein Volk unter Androhung der Todesstrafe, sich nach europäischer Art zu kleiden. So wiederholte der Astronom in sehr eleganter Kleidung seine Vorführung im Jahre 1920. Und dieses Mal waren alle seiner Meinung. Wenn ich euch diese Details über den Asteroiden B612 erzähle und seine Nummer verraten habe, dann wegen der Erwachsenen. Erwachsene lieben Zahlen. Erzählt ihr ihnen von einem neuen Freund, stellen sie euch nie Fragen über das Wesentliche. Sie sagen niemals, wie klingt seine Stimme, was sind seine Lieblingsspiele, sammelt er Schmetterlinge? Sie fragen euch, wie alt ist er, wie viele Geschwister hat er, wie viel wiegt er, wie viel verdient sein Vater? Damit glauben sie, ihn zu kennen. Erzählt ihr den Erwachsenen, ich habe ein schönes Haus aus roten Ziegelsteinen gesehen, mit Geranien vor den Fenstern und Tauben auf dem Dach, dann gelingt es ihnen nicht, sich dieses Haus vorzustellen. Man muss ihnen sagen, ich habe ein Haus gesehen, das hunderttausend Franc wert ist. Dann rufen sie erfreut, oh, wie schön. Wenn er ihnen also sagt, der Beweis dafür, dass es den kleinen Prinzen wirklich gegeben hat, liegt darin, dass er bezaubernd war, dass er lachte und dass er sich ein Schaf wünschte, wenn man ein Schaf möchte, beweist das doch, dass es einen gibt, dann werden sie mit den Schultern zucken und euch wie ein Kind behandeln. Sagt ihr ihnen aber, sein Heimatplanet ist der Asteroid B612, dann werden sie überzeugt sein und euch in Ruhe lassen mit ihren Fragen. So sind sie. Man darf ihnen deswegen nicht böse sein. Kinder müssen mit Erwachsenen nachsichtig sein. Aber wir, die das Leben verstehen, lachen natürlich über Zahlen. Eigentlich hätte ich die Geschichte viel lieber wie ein Märchen begonnen. Ich hätte gerne gesagt, es war einmal ein kleiner Prinz, der lebte auf einem Planeten, der war kaum größer als er selbst und er brauchte einen Freund. Für all jene, die das Leben verstehen, würde das viel richtiger klingen. Denn ich mag es nicht, wenn man mein Buch so leichtfertig liest. Es betrübt mich, von diesen Erinnerungen zu erzählen. Es ist schon sechs Jahre her, dass mein Freund mit seinem Schaf verschwunden ist. Wenn ich versuche, ihn hier zu beschreiben, dann deswegen, um ihn nicht zu vergessen. Es ist traurig, einen Freund zu vergessen. Nicht jeder hatte schon mal einen Freund. Ich könnte wie die Großen werden, die sich nur noch für Zahlen interessieren. Doch deswegen habe ich mir ja den Farbkasten und die Stifte gekauft. Es ist schwierig, in meinem Alter wieder mit dem Zeichnen anzufangen, wenn man nie etwas anderes versucht hat, als mit sechs Jahren eine geschlossene und eine offene Riesenschlange zu malen. Ich werde natürlich versuchen, die Abbildung möglichst wahrheitsgetreu zu zeichnen, aber ich bin nicht sicher, ob ich es schaffe. Das eine Bild gelingt, das andere hat schon keine Ähnlichkeit mehr. Auch mit der Größe liege ich ein bisschen falsch. Hier ist der kleine Prinz zu groß, da ist er zu klein. Auch zögere ich bei der Farbe seiner Kleidung. Ich versuche es mal so und mal so ebenso gut es geht. Ich werde mich bestimmt bei einigen viel wichtigeren Details täuschen. Aber das muss man mir nachsehen. Mein Freund gab mir nie irgendwelche Erklärungen. Er glaubte vielleicht, ich sei ihm ähnlich. Aber ich weiß nicht, wie man durch Kistenbretter hindurch Schafe sieht. Vielleicht bin ich doch schon ein bisschen wie die Erwachsenen. Ich muss älter geworden sein.